So. nachdem Tom mir erzählt hat, wie die Tür zugeht, können wir jetzt richtig anfangen. Ähm, für die, die noch nicht dabei waren, bis, äh, wir starten eigentlich jedes Mal mit einer. Achso, hallo? <lacht> Habe ich eure Aufmerksamkeit? <lacht> Kein Problem. Wir sind eine große Gruppe, deswegen sind wir, ist das alles entspannt hier und. Bis jetzt haben wir immer damit angefangen, dass das Mikro einmal rumgeht und jeder sich so ein bisschen vorstellt, was er macht, ob er Input haben will. Das heißt, wir haben das Glück, heute am ersten Tag dran zu sein. Das heißt, einmal in die Runde winken und dann kann man die nächsten zweieinhalb Tage gefunden werden und ins Gespräch kommen. So, dann fange ich mal an. Mein Name ist Philipp Hemmer. Das ist jetzt meine sechste Konferenz. Und äh, ähm, auf der Summer School, die gleich nochmal Thema wird, äh, unterrichte ich seit zwei Jahren, mache Sachen. Letztes Jahr habe ich angefangen mit Visual Effects, für, also so das Highlight des letzten Blender-Jahres. Äh, ich habe einen Kollegen, der macht Kurzfilme. Und habe für ihn die Visual Effects gemacht und das war recht spannend. Und ähm, Color Management ist eine Herausforderung für sich, wenn man noch jemanden hat, der das in einem bestimmten Format erwartet. So. Na, fangen wir mal hinten an. Also, wer nicht will, einfach weitergeben. Es ist kein Zwang, einfach nur Hallo sagen in die Community. Hi, ich bin die Ruth. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier auf der Beacon. Ich äh, arbeite hobbymäßig mit Blender und habe äh, dieses Jahr auf der Summer School von der Summer School aus mich mit ein paar Leuten zusammengetan unter der Leitung von Tobias. Und, hab, äh, und wir haben zusammen so einen Kurzfilm gemacht. War ganz lustig. Also, wir haben uns zwei Wochen dann bei Tobias im Büro zusammengesetzt daran gearbeitet und dann hinterher von zu Hause aus äh, so kleine Änderungen gemacht und das fertig gerendert und sowas. Das ist ja, der, der läuft da vorne tatsächlich. Hi, ich bin der Adam. Ich benutze Blender hauptsächlich für die Generierung von Datensätzen in der Wissenschaft und habe dann später noch eine Panel Discussion, an der ich teilnehme. das ist meine zweite Blender Conference. Hi, ich bin Olaf und es ist mein erstes Mal und ich. Ich habe mich seit äh, drei Jahren so ein bisschen hobbymäßig eigentlich eher mit Blender beschäftigt und äh, mein Ziel ist aber so mittelfristig ähm, Blender zu nutzen, um ähm, wie sagt man, also auf generativen Weg Infografiken im in 3D äh, zu rendern und auch vielleicht zu animieren und äh, ja, will mal gucken, was da so geht und will mich einfach mal informieren, was so an Werkzeugen da ist und ich habe ja, kenne ich von diesem Jacques, Der ist hoffentlich auch da. Ne? Und ähm, bist du das sogar? Nee. Okay. Gut, ja, das war's erstmal. Hallo, ich bin der Simon. Simon. Ja. Ich benutze Blender hobbymäßig. Bin zum ersten Mal hier. Mittlerweile auch mit 3D-Drucker. Jetzt modelliere ich Teile und drucke sie dann noch aus. Ich bin der Benny. Ähm, ich habe mit Blender angefangen vor drei Jahren, habe dann vor zwei Jahren ähm, meinen Job gekündigt, mich selbstständig gemacht und verdiene meine Brötchen mit dem Modellieren und Visualisieren von Gebäuden innen und außen. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Wiegand und äh, ich bin auch das erste Mal da. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, also Gebäude äh, in Einrichtung, wir bauen ein bisschen um daheim. Da will ich ein bisschen in die Richtung gehen, aber auch äh, Dabaro äh, beim Sculpting äh, vielleicht so ein paar Tools, äh, Setups äh, mit unterstützen, so wie man es vielleicht umsetzt. Äh, äh, also genau. Und da wäre ich interessiert, ein bisschen bei den äh, Entwicklern äh, einfach äh, Kontak zu kontakten und äh, irgendwie einfach Gedanken auszutauschen. Und genau, vielleicht kann ich da ja auch unterstützen. Das wäre ganz toll. Würde mich freuen. Hi, ich bin der Joachim, bin aus dem österreichischen Teil der deutschsprachigen Community äh, aus Salzburg. Ich mache hauptsächlich fotorealistische Visualisierungen von Motorrädern. Und wer mehr Interesse daran hat, ich habe am Samstag noch einen Talk. Und ja, könnt ihr euch das ansehen. Ja, hallo, mein Name ist Oliver Weingarten. Ich bin zum ersten Mal auf einer Blender-Konferenz. Blender ist auch für mich relativ... Neu, ich komme von Softimage ursprünglich, äh, lerne seit zwei Jahren Blender und ja, hoffe hier ein bisschen mehr über die Community und äh, über das Programm zu lernen. Danke. Ja, moin, ich bin Michael, äh, offensichtlich aus Hamburg, also aus der Nähe von Hamburg äh, und bin äh, ja, im, mit Alex zusammen im äh, medizinischen Bereich, im Bereich medizinischer Simulation tätig. Und äh, in der Community äh, ja, hat mich der ein, eine oder andere vielleicht schon mal bei der Blender äh, Summer School auch gesehen, wie ich da Sachen erzähle. Und ja, habe angefangen als Hobby, ist jetzt leider viel zu wenig Hobby. Äh, äh, ja, nein, es, es, ist mein, es, ist, äh, es ist mein bezahltes Hobby, aber ich mache auch äh, nichts anderes, was nicht bezahlt ist mehr. Aber äh, ja, ähm, das gibt es so über mich zu. Und ich bin das ja, irgendwie 42. Mal hier oder so. Ich glaube, sieben. Genau, du bist zum siebten Mal hier, ich nämlich Richtig? auch, Ja, haben wir nachgerechnet. Genau. Ich bin Alex, bin gerade wieder frisch von Stockholm, von unserem gemeinsamen Arbeitgeber nach Berlin umgezogen und bin auch als, bin nicht mehr als Blender-Modelliererin tätig, weil ich festgestellt habe, es ist mir alles zu kompliziert, sondern ich leite bei uns die Teams und wir machen medizinische Simulatoren, was voll spannend ist und jetzt wird es langweilig, weil es geht gleich mit dem gleichen Thema weiter. Mein Name ist Albert, ich äh, bin Arzt und äh, arbeite seit vielen Jahren intensiv an medizinischer Simulation inklusive 3D-Printing, äh, Force-Feedback-Systeme, Physik-Simulation. Blender ist ein ganz wichtiger äh, Teil in unserer Produktpipeline und ich bin ein erbitterter Konkurrent meiner Schwester Alex, die hier links von mir sitzt. Ja, hallo, ich bin Stefan, ich äh, arbeite am Universitätsklinikum in Aachen. Und, äh, beschäftige mich dort mit äh, der virtuellen Operationsplanung. Und äh, genau in dem Sektor verwenden wir eben Blender, um äh, besonders bei Operationen im Gesichtsbereich eben äh, äh, den Chirurgen äh, Vorgaben zu machen, wie äh, genau äh, Knochen geschnitten werden müssen, um dann entsprechend äh, Patienten individuell die besten Operationstechniken äh, anwenden zu können. Und äh, da sind wir jetzt gerade äh, soweit, unsere Forschungsergebnisse, die wir bisher haben weiterentwickeln zu wollen, bis hin zu äh, eben einem äh, Produkt, das wirklich äh, den Patienten auch helfen kann. Und da hoffen wir, dass wir auch Blender einsetzen können dabei. Hi, ich bin Ansem. Ich habe fünf Jahre als selbstständiger Freelancer gearbeitet, ähm, war da mit 3D-Studio Max und Maya unterwegs und bin jetzt seit einem Jahr ähm, bei Blender dabei und arbeite mittlerweile beim ZDF und versuche da ähm, Blender zu etablieren, was schwierig ist. <lacht> Hallo, ich bin der Lorenzo und äh, arbeite seit sechs Jahren mit Blender und arbeite auch beim ZDF mit dem Kollegen hier und ähm, genau habe mit Blender angefangen als Hobby sozusagen und seit halt diesem Jahr dann eben beim ZDF. Hallo, ich bin Lukas, ich bin 17 und arbeite glaube ich mein halbes Leben mit Blender, ungefähr ein <lacht> Jahr mehr oder weniger. Das ist jetzt meine dritte Konferenz, aber ich mache nicht wirklich irgendwas Professionelles mit Blender, sondern das ist mein Hobby und ja, deshalb bin ich hier. Hallo, ich bin Manuel, ich komme aus Hamburg, 3D-Artist, siebte Konferenz. Äh, irgendwer, der auch Hamburg-Nordischer Raum kommt, kann gerne zu mir kommen. Wir veranstalten so Meetups und äh, Stammtische und sowas. Also da suchen wir immer nach Wegen, neue Leute zu finden. Ja. Hallo, ja, ich bin Björn, seit über zehn Jahre bei Blender als Hobby, auch aus Hamburg. Interessant, dass wir uns nie gesehen haben. Und versucht wieder in die Community zu kommen und wieder Blender 2.8. Hey, ähm, ich bin der Phil, ist meine vierte Konferenz jetzt. Ähm, ich bin Vertreter der Österreich-Fraktion auch, komme aus Graz. Und ähm, ich komme aus der Game-Development-Ecke. Meine Firma macht Augmented und Virtual Reality-Apps. Und ich mache nebenbei auch noch Freelance und ähm, mache da hauptsächlich Training-Workshops und und äh, Weiterbildungen für Firmen, die Blender einsetzen wollen oder schon einsetzen. Okay, ja, hi, ich bin der Thomas, ich komme auch aus Graz, oder beziehungsweise ich studiere in Graz Informatik und Elektrotechnik, äh, mache auf der Uni öfter mal Blender-Kurse, habe Blender seit Big Bug Bunny Zeiten so als Hobby betrieben und habe es jetzt zum ersten Mal auf die Konferenz geschafft. Hallo, ich bin äh, Georg, ich bin äh, Komiker und Film- und Videoregisseur. Äh, habe als Filmemacher zuerst aus der Not meine eigenen VFX gemacht, mache es inzwischen auch als Freelancer für andere Projekte und habe zumindest in der ersten Staffel von Shapira Shapira auf ZDF Neo schon mal Blender-Effekte eingebaut, also falls ihr da Referenzen braucht. Also ich bin... Doris und haben ne, ein ähm, Datacenter in Schweden, in der eine Renderfarm für Blender läuft. Ja, ich bin der Peter, wir sind beide zusammen von PolarGrid und wie gesagt, wir haben eine spezielle Renderfarm für Blender GPU fokussiert und wenn jemand Interesse hat, wir haben auch kostenlose Coupons dabei, da können ihr es alle ausprobieren, ob es was taugt. Hallo, ich bin der Marco, ich komme ebenfalls aus Österreich wie einige, aus Vorarlberg, benutze Blender professionell, also ich arbeite bei Julius Blum GmbH, die stellen Scharniere, Liftsysteme für Küchen her und Schubladen, Weltmarktführer und mache da die Produktrenderings mit Blender seit zwei Jahren. Hallo, ich bin Patrick, äh, seit achtmal bereits auf der Konferenz und immer noch keinen professionellen Einstieg in die Blenderei gefunden. Ja, hallo äh, Thorsten, ich... Hast du Mikrofone? Ähm. Ja, äh, ich bin... Hallo. Hi, hallo. Äh, ich bin aus Berlin, ähm, helfe die Blender User Group in Berlin mit zu organisieren, ein bisschen, also die das Blender Meetup auf meetup.com. Falls es jemand sucht aus Berlin, bitte vorbeischauen. Wir haben uns Slack-Channel, wo wir uns austauschen. Ich bin Freelancer, bin konvertierter Cinema 4D-User, 24 Jahre Cinema 4D und dann habe ich Blender entdeckt und äh, nie, wieder, nie wieder, zurück zu Cinema. Definitiv. Äh, ich habe einen Standort meiner Firma ist Blender 3D Visualisierungen von Produkten und ähm, ja, würde gerne mehr Visual Effects machen. So ein kleiner Traum. Nur ist die Industrie leider ziemlich brutal. Deswegen äh, bleibe ich momentan erstmal auf der sicheren Seite. Hi, ich bin Victor, um, nutze Blender für Rapid Prototyping und äh, Produktvisualisierungen seit zehn Jahren oder so. Und zusammen mit Thorsten und Carolina, die leider mit uns nicht kommen konnte, wir organisieren die Blender Meetup in Berlin. Hallo, ich bin Andrea und äh, Blender benutze ich da eher als äh, Hobby. Ich habe allerdings, weil ich Softwareentwickler bin, auch schon im Source Code beigetragen. Ein bisschen was, immer, File Browser, ein bisschen was gemacht, Bugfixes und so weiter. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit wieder mehr machen kann. Jo. Ja, ich bin Christian, ähm, komme aus Soest. Äh, seit einem Jahr habe ich äh, Erfahrung mit Blender. Also mein Status ist noch Noob, um nicht Kacknoob zu sagen. Ähm, ja, ich bin hier, um erstmal zu wissen, wo mein Stand ist, um zu wissen, was ich alles lernen kann. Äh, was mich am Anfang find, äh, fasziniert hat, war, dass diese Vielfalt, die man mit Blender äh, machen kann, alles gratis ist und eine riesen Community ja da ist, wo, wo ich jetzt halt versuche, gerade den ersten Schritt reinzumachen. So, Erstes Mal Blender-Konferenz. Hallo, ich bin der Daniel, komme auch aus Österreich, ähm, aus Wien, um genau zu sein, wir haben auch ähm, vor ein paar Jahren die Community Austria auf Facebook gegründet. Wer noch nicht dabei ist, bitte joinen. Es gibt auch Meetups in Wien immer wieder ähm, über die gleiche Webseite. Und ähm, ich bin seit zwei Jahren selbstständig, habe mich auch mit Blender selbstständig gemacht. Ähm, mein letztes großes Projekt war für eine Begleitungsfirma. Ähm, die wollten mit 3D-Scans. Ähm, Kleidung maßgeschneidert machen und dazu brauchten sie äh, von den Scans eine automatische Berechnung der Größen ähm, anhand des Modells halt. Hallo, ich bin Matthias. Ich mache ähm, Bewegtbild äh, als Freelancer, Schwerpunkt Schnitt und benutze Blender, wo immer es geht. So versuche es dann immer in den Produktionsprozess mit rein zu bauen. Und ja, fünftes Mal Blender-Konferenz, benutzt Blender seit 2008, glaube ich, habe ich das erste Mal aufgemacht. Und das Blender-Highlight in diesem Jahr für mich war ähm, ein Stück geschnitten für die Deutsche Welle. Und da habe ich die ganze Motion Graphics und äh, kleine Corner Bugs und so habe ich mit 2.8 Eevee teilweise, also äh, den Hauptteil erstellt, und Transitions mit äh, Animation Nodes gebaut. Und das ist auch so rausgegangen und da habe ich mich sehr gefreut, dann Blender zu benutzen im in dem Prozess. Lino hier, äh, fange ich schon fast Englisch an zu reden. Äh, siebte <lacht> siebte Blender-Konferenz, äh, ich baue aus Aachen, äh, baue Raumschiffe und liebe Griebel, falls irgendwer was hat, zu hören will, ja, bin ich dabei. Und das ist es auch. Ja. Hallo, ich bin die Vivian. Äh, Erstmal hier, ähm, quasi illegal, ich bin nur 2D-Artist, mir fehlt die dritte Dimension. <lacht> <lacht> so. Aber ich arbeite an einem 3D-Film äh, mit und finde das alles super. Für mich sehr willkommen. <lacht> äh, ja, hi, ich bin Damian. Ich habe Blender zuerst 2014 benutzt und damit so den Einstieg ins 3D gefunden. Bin dann wieder ein bisschen davon weg und habe äh, mehr mit Sculpting und sowas angefangen in ZBrush. Und dann habe ich angefangen, mit dem Lino zusammenzuarbeiten und der hat mich dann wieder zu Blender hingeführt. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit zwei Jahren. Hi, ich bin Chris aus Hamburg. Ich bin seit fünf Jahren mit Blender zugange und habe das jetzt im letzten Jahr erfolgreich bei uns beim Schneider-Versand in der Firma auch eingeführt. Wir haben so einen Online-Konfigurator, der kann dann künftig halt auch 3D und für Bilder, Hintergründe und so Sachen. Hallo, ich bin Johannes aus Nürnberg und äh, ich arbeite auch schon seit bestimmt fünf, sechs Jahren mit Blender. Immer wieder sporadisch. Ich bin eigentlich äh, sozusagen aus der bildenden Kunst und äh, auch Fotograf eher, arbeite aber auch mit verschiedenen Medien und auch benutzt Blender an ganz verschiedenen Punkten auch für 3D-Druck und äh, dann aber auch für Visualisierungen. Okay, hi, mein Name ist Colin. Ich studiere aber jetzt nicht direkt 3D, das ist nur ein von den Schwerpunktfächern bei uns. Ich habe Blender schon vorher benutzt. Bei uns wird eigentlich nur 3DS Max und Maya unterrichtet und ja, buh, unsere Professorin ist auch grottenschlechter drin, aber wir sind jetzt so der erste Jahrgang, der nebenbei auch ein bisschen Blender benutzt und... Grüße an meine Professorin. Das wäre cool, wenn sie den Teil dann rausschneiden. Ähm, ja, auf jeden Fall seit vier, fünf Jahren oder so benutze ich dann Blender. Also ja, hi, ich bin die Svenja. Ich benutze auch seit äh, fünf Jahren in etwa Blender und mache es halt als Hobby so nebenbei. Ich studiere, also ich komme aus äh, Forchheim und äh, studiere allerdings Informatik. Also habe ich äh, studiumsmäßig nicht groß mit, was mit 3D zu tun. Aber ja, ich mache in meiner Freizeit gern, visualisiere ich irgendwelche Bilder, mache überhaupt hauptsächlich Charaktere. Ich mag süße Tiere zu machen und äh, ja, das war's es soweit. Ja. ja. Einfach <lacht> Ja, hi, ich bin Thomas. Das ist meine vierte Blender-Konferenz. Ich habe schon äh, drei kleinere Vorträge gehalten in den letzten Jahren. Und äh, ich komme auch aus Graz. Der zweite Thomas aus Graz, den wir heute hier haben. Ähm, und ähm, ich habe die letzten zwölf Jahre äh, an der Fachhochschule 3D-Grafik und Animation unterrichtet, äh, allerdings in Cinema 4D. Und teilweise ähm, auch ein bisschen in Blender. In den letzten Jahren habe ich aber Blender eigentlich schon seit weiß ich nicht, acht, neun Jahren oder so äh, privat sehr, sehr viel benutzt, um, um alle möglichen Projekte umzusetzen. Bin selbst bekennender Geek bzw. Nerd und äh, arbeite jetzt seit äh, ungefähr anderthalb Monaten nicht mehr an der Fachhochschule, sondern jetzt bei einem großen österreichischen Möbelhersteller und äh, digitalisiere im Prinzip Textilien und Leder und so weiter. Also mache hunderte PBR-Materialien momentan so pro Woche. Ja. Hi, ich bin Pete. Ich, zeichne, ich bin neu bei Blende, auch neu auf dieser Konferenz. Ich zeichne mich verantwortlich für die OpenSUSE ähm, 2082, ähm, den Bau des Pakets, bin durch Blende, auf Blende durch meinen Sohn gekommen und ähm, der ist bei uns in der Familie der Geek. Ja, äh, ich bin Linus, bin 13 und ich bin eins der wenigen Kinder hier. Ähm das, ist, äh, das ist jetzt für mich auch die erste Blender-Konferenz. Ich glaube, äh, wir werden hier viel Spaß haben und äh, ja, ich wie mein Vater schon gesagt hat, äh, bin ich so ein bisschen in uns, bei uns in der Familie der, der überhaupt irgendwas weiß. <lacht> Ja, hallo, ich bin der Gottfried Hofmann und ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Das ist jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Blender-Konferenzen ich da jetzt schon mitgemacht habe. Ähm, dieses Jahr bin ich ausnahmsweise mal inkognito hier, also ohne ähm, Vortrag. Ähm, ich mache die Seite Blender-Diplom zusammen mit ähm, Frederik und ähm, Adam hier. Also quasi das ganze Team ist hier. Und ähm, wir bieten hauptsächlich an ähm, Training für Firmen. Also wenn irgendeine Firma was äh, wissen möchte zum Thema Blender oder wenn sie ihre ähm, Leute trainieren wollen, dann fragen sie gerne bei uns an. Und äh, inzwischen geht das auch immer mehr in die Richtung Beratung. Also wenn jemand ein Projekt hat mit Blender und da gibt es irgendwelche Probleme, irgendwas funktioniert nicht, dann kommen sie inzwischen gerne mal zu uns und meistens können wir eigentlich fast immer auch helfen. Ähm, ja. Und ähm, ja, momentan schreibe ich auch recht viel für Zeitschriften. Also es kommen jetzt Artikel raus in Mac and I und der CT zum Beispiel zur, äh, über Blender, mal wieder. Und äh, ich werde auch jetzt dieses Jahr in der Konferenz wahrscheinlich mal wieder was schreiben dann für die Digital Production. Also wenn ihr irgendein tolles Projekt habt, von dem ihr unbedingt wisst, äh, dass ihr unbedingt mal in einer äh, Zeitschrift haben wollt, für eure Firma oder persönlich, dann äh, sprecht mich drauf an, vielleicht wird das ja was. Also vielleicht kann man da was drehen, dass da was in der DP erscheint. Und ansonsten, dritte Sache noch, Nürnberg. Ich weiß nicht, ob Adam hat euch wahrscheinlich schon darauf aufmerksam gemacht. Na, Adam, wir haben eine ganz tolle Planner User Group in Nürnberg. Und auch wenn ihr irgendwie aus der Gegend kommt, schaut da mal vorbei. Die ist eine wirklich nette Truppe. Und ähm, nürnberg.org. Und wenn nicht, kommt einfach zu mir. Ich kann euch da auch ein paar mehr Infos geben. Okay. Ich ja, bin. Das Logo ist großartig. Muss ich unbedingt anschauen. Ich bin Frederik aus Berlin und ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. <lacht> Hallo, ich bin Johannes aus Berlin, bin Technical Artist bei Nuclear. Die sind in Hannover und wir machen Comanche, das Hubschrauber-Spiel. Hi, um, mein Name ist Emre. Ah, mein Name ist Emre. Bin der 3D, also einer der 3D Artists äh, im Projekt und genau, wir machen Comanche. Hi, mein Name ist Mario, ich bin Senior Character Artist bei Nuclear auch und großer Hard-Surface-Liebhaber. Ich habe 25 Jahre Erfahrung mit Autodesk und 3D-Studio Max und wir sind eigentlich in der Produktion vor drei Jahren komplett auf Blender umgestiegen und sind sehr, sehr zufrieden. Und, ja. Das ich bin Alex, ich komme aus Hannover, ich arbeite auch für Nuklear ich bin 3D-Artist. Ähm, hi, ich bin der Artlied von Nuklear, Hakan. Ähm, ja, wir sind vor drei Jahren äh, als Firma auf Blender umgestiegen und ähm, das war so ein bisschen eine Mischung zwischen Witz und Ernst nehmen und dann ja, auf einmal saßen wir da und fanden Blender doch viel besser als man, als man denkt. Ähm, und. Ja und Houdini machen wir auch noch und ja wir sind sehr zufrieden und wir, ja schauen mal ein bisschen Network natürlich, Leute kennenlernen, vielleicht ein paar Bugs noch mal ansprechen. <lacht> ja. ja, danke euch allen und ihr habt Firmenausflug hier, super, <lacht> perfekt. Ja, die deutsche Community wird immer größer und größer, da geht uns beinahe das, die Zeit aus. Ähm, der nächste Punkt wäre eigentlich Tobias, der jetzt gerade schöne Fotos macht, der uns was über die Summer School und Blender Day erzählt. Vergangenheit und Zukunft. Also, äh Kannst du lassen. Ne? So? Ich habe wahrscheinlich zwei Minuten oder so. Nein, hier. Okay, aber es gibt ja noch, wer will dann noch was ähm, hier vorstellen, vorne ähm, über das Internet, irgendwas? irgendjemand noch ein paar Projekte vorstellen von euch? Ansonsten rede ich jetzt 15 Minuten stur drauf los. Ja? Okay, also ich bin Tobias und ich bin einer der Co-Organisatoren von der Blender School, die wir im Sommer machen, im Juli. Jetzt schon zum zweiten Mal haben wir das gemacht. Im ersten Jahr hatten wir 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, jetzt hatten wir 80. Also wir sind da ständig am Wachsen und wir haben dieses Jahr uns ganz speziell auf natürlich Blender 2.8 konzentriert und haben wieder 10. Workshops angeboten, die jeweils drei Stunden Länge hatten. Und diese Workshops ähm, gingen zum Beispiel über ivy wo es darum ging, wie funktioniert IVI, was muss man dort äh, beachten, wenn man IVI äh, anwenden möchte, auch von Cycles kommt, was muss man da transformieren, wie funktioniert das Ganze. Ähm, oder wir hatten auch ähm, einen Workshop über Pencil natürlich. Also wir haben das besonders adressiert, was in Blender ganz neu war und was auch die Welt völlig fasziniert hat. Also wenn man mal anguckt, auch in Digital Production durch ähm, den Gottfried zum Beispiel publiziert worden ist, ähm, da hat man sehr gestaunt, was Blender mit, äh, mit IWI, dem Echtzeitrendering und auch in dem, in dem Grießpencil-Bereich so alles machen kann. Ganz stolz sind wir, dass wir dieses Jahr ähm, einen echten ersten Keynote speaker hatten, für den Blender Day. Der Blender Day findet immer nach der Blender School statt. Die Blender School, das sind halt so zweieinhalb Tage oder anderthalb Tage ähm, Workshops, in die man gehen kann. Danach kommen dann Vorträge von äh, Blender-Usern wie euch und der, der Andy Goralcik, der ist der ähm, Director hier von äh, Spring in dem Blender Animation Institut und ähm, der lebt witzigerweise oder kommt witzigerweise aus Karlsruhe und so hatten wir einfach mal ihn angesprochen, ob er nicht die Keynote halten möchte und hat gleich Ja gesagt und äh, super vielen Dank nochmal Andy, das war eine echt tolle Keynote. Er war auch bis abends da, wir haben noch gemeinsam Burger gegessen und ewig lange über das Blender-Institut gesprochen und er war echt für alle Fragen da und hat uns da echt super so auch internes erzählt und wie halt Spring produziert worden ist. Ähm, alles was, was wir gemacht haben, ähm, das kann man in der Timeline sich anschauen, die ganzen Slides sind dort. Wir haben ähm, unter anderem auch zum ersten Mal eine, ähm, eine Feedback-Session gemacht. Also nicht Feedbacks von irgendwelchen ähm, Developern, sondern Feedback-Session von, ähm, von ähm, Künstlern an Künstler. Das heißt, man konnte anonym oder auch nicht anonym Arbeiten einreichen. Und diese Arbeiten, die wurden dann besprochen auf, der Blender, ähm, ähm, auf dem Blender Day. Und so konnte man da auch nochmal ein bisschen mehr darüber lernen, was kann man besser machen, wo ist man vielleicht schon ziemlich gut drauf. Wir haben auch wieder unseren Blender Modeling Contest gehabt, eine Stunde Zeit und du hast dann in dieser Zeit ein bestimmtes Thema zu modellieren und kannst dann sozusagen gewinnen, einen tollen Pokal. Also es war wieder unglaublich viel los und sehr viel Community Engagement in Mannheim dieses Jahr. Und wir haben für die Vorbereitung auf das nächste Jahr uns mal überlegt, wir wollen ein bisschen mehr noch die Themen anbieten in den Workshops, die für die Community besonders spannend sind. Und deswegen haben wir mal gesagt, okay, wir machen ein Voting. Bis zum Silvestertag dieses Jahr kann man also aus insgesamt 20 Workshop Vorschlägen, die also Leute gemacht haben, die auch bisher schon Erfahrung haben im Unterrichten oder da sehr gute Skills haben. Da könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, dann eine, ähm, ein bis drei Themen rausvoten und die zehn meistgevoteten Workshops, die werden wir dann anbieten für nächstes Jahr. Und damit hast du noch ein bisschen mehr Möglichkeit und Mitspracherecht, was wir dann auf der Blender ähm, Summer School nächstes Jahr sehen werden. Ja, also wenn du magst, kannst du auf blender3dschool.de gehen und dann gibt es hier oben diesen Vote-Knopf. Und ähm, was sehr schön war und was die Ruth vorhin schon angesprochen hat, das war eine Produktion, die wir als Team aus der Blender School herausgemacht haben und das war ähm, Walnut und ähm, ich habe schon mal ein bisschen äh, den, den Film äh, kurz äh, laufen lassen und ich würde mich super freuen, hier ist nochmal so der letzte Rest, wenn äh, unser Art Director, die Ruth, vielleicht noch ein paar Sachen sagen kann über die Probleme und Best Practices, äh, die wir da hatten. Oder werdet ihr auch dafür, oder Ruth? Möchtest du nach vorne kommen? Ja? Wir haben uns quasi am Ende der äh, Summer School das, das Projekt quasi vorgestellt, die Idee. Wir hatten dann noch nicht wirklich ein Konzept. Wir haben dann einfach Leute eingeladen, die Lust hatten teilzunehmen, mitzumachen und einen Film zu machen. Dann haben wir uns dann zwei Wochen im August äh, zusammengesetzt bei äh, Tobias im Büro und haben dann angefangen daran zu arbeiten, haben die ersten zwei Wochen zu dritt quasi nur erstmal die Geschichte entworfen und ein bisschen äh, Storyboard gemacht und äh, Storyboard und Animatic gemacht. Dann die zweite Woche haben wir uns mit einem etwas größeren Team, wir waren glaube ich insgesamt acht Leute, äh, haben wir uns dann zusammengesetzt und dann an, wirklich angefangen mit Modeling und Rigging. Äh, es war ganz interessant, wir haben alle viel gelernt. Viele Sachen, die wir anders machen würden, zum Beispiel äh, zeitlich anders einplanen. Wir hatten jetzt ziemlich wenig Zeit, zum Beispiel Rigs zu machen oder äh, auch mit dem verteilen hatten wir ein paar Probleme. Wir hatten eine Dings, äh, Dropbox benutzt, die ein bisschen klein war und das gab dann Probleme zum Schluss mit dem Rendern, weil die Bilder an sich dreimal so groß waren, glaube ich, wie der Platz, den wir hatten. Aber ansonsten hat es wirklich Spaß gemacht. Ich würde es jedem empfehlen, mal zu versuchen, so einen Kurzfilm zu machen. Ja, wir haben viel gelernt. War schön. Ja, danke, Ruth, danke, Tobias, für die Möglichkeit. und Eben nochmal gesagt, äh, na, spread the word. Ich habe auch schon äh, englischen Kopf. Also äh, sagt allen, die es wissen wollen und die es nicht wissen wollen, dass es die Summer School und den Blender Day gibt. Und es ist ein tolles Event. Und nochmal das gleiche wie hier im kleinen, im deutschen Bereich und das ist cool. Dann, also, das wäre es von meinem Teil. Ähm, ich würde alle bitten, mich einfach die nächsten zwei Tage einfach mal anzuquatschen, weil äh, jeder von euch hat sein eigenes Skill-Level oder seine eigene Geschichte mit Blender und würde mich alle interessieren und auch untereinander. Vernetzt euch und ich bin stolz, der deutschsprachigen <lacht> Community zu sein. Was ich gerade ganz vergessen habe, ich organisiere auch das Münchner Meetup mit Wobei mich würden die Organisatoren der anderen Meetups interessieren, weil irgendwie scheint ja die Plattform gerade am Sterben zu sein, nachdem sie noch mehr Geld wollen. Also wie ihr das handeln wollt, also kommt auch gerne auf mich zu. Und sonst wünsche ich euch noch eine tolle Konferenz.